Ja, hi, ich bin's wieder. Also das Drehbuch ist jetzt mittlerweile aufgeteilt in verschiedene Kurzfilme. Neben mir sitzt jetzt Georg Röchenig, bekannt aus äh, Space Tours Mission Eva. Er hat die Doppelrolle gespielt, Ed Wood und Vincent Price. Äh, er war schon bei Space Tours, meine erste Ansprechperson in Bezug auf wen könnte man besetzen, wo könnte man was drehen. Das werden wir heute mündlich durchgehen. Ich fürchte, das wird dann im Laufe der Produktion noch wesentlich höherer Stapel werden. Ja, Georg, was hat überzeugt? diesmal wieder mit an Bord zu sein. Tja, das Thema ist einfach gut. Es werden viele verschiedene Bereiche angesprochen, die einfach bis zum Himmel stinken. Ganz besonders gefällt mir drin die, die längere Sequenz mit dem Anbau, weil ich einfach das immer öfters merke, vor allem im Kulturbereich, leider Gottes bei uns, dass wir da auf amerikanische Verhältnisse zutriften, wenn man einfach Wahrscheinlich in Zukunft keine Wurstzählungen mehr kaufen kann, ohne dass man einen Anwalt dabei hat. Und, und, ja. Das geht aber in einem Film verarbeitet und zwar in konzentrierter Form. Das man. Ja, ich würde sagen, wir werden es jetzt angehen. Einfach einmal, das ist jetzt die Kurzzusammenfassung, mhm. was wir an Leuten und Locationen noch brauchen. Ja, wird eine lange Nacht. <lacht> Anruf von Hollywood, schau. Servus Tiles Spielberg.